Um die Kurseinstellungen zu ändern, suche ich links unten in den Administrationsblock Einstellungen bearbeiten. Ich kann hier vorgegebene Einstellungen ändern, zum Beispiel der vollständige Kursname. Das ist der Titel meines Kurses, was ganz groß oben erscheint. Der kurze Kursname dient Moodle für sein Database. Es ist aber auch nützlich für unsere interne Navigationsbar. Wenn ich da klicke auf den Kurzel, gelange ich sofort in der Kurshauptseite. Der Kursbereich ist die Kategorie, in der mein Kurs eigentlich sortiert ist. Die Kurssichtbarkeit bestimmte, ob in den allgemeinen Kursauflistung auf Moodle mein Kurs angezeigt werden soll oder eben verborgen werden. Ist es verborgen, sehen die Studenten den Kurs gar nicht. Kursbeginn und Kursende bestimmen der Dauer meines Kurses, also wie lange meine Studenten im Kurs bleiben dürfen. Das ist besonders wichtig, wenn wir als Format des Kurses ein Wochenformat benutzen, weil die Zeiten werden automatisch übernommen. Der Kurs-ID benötigen wir erstmal nicht und in der Beschreibung können wir ein paar Infos über unseren Kurs geben. Wir können auch ein Kursbild auswählen. Im Kursformat entscheiden wir, wie unserem Kurs auszusehen hat und wie die Inhalte geordnet werden sollen. Wir haben unterschiedliche Formate, darüber wird es ein extra Snippet geben. Wir bleiben jetzt bei dem Themenformat. In verborgene Abschnitten können wir entscheiden, ob diese verborgene Abschnitten angezeigt werden sollen als Hinweis oder vollständig unsichtbar sind. Die Kursdarstellung sagt uns, ob jeden Abschnitt, also jeden Topic per se auf einer Seite sein soll oder alle zusammengebunden auf einer Seite zu sehen sind. In Darstellung habe ich die Möglichkeit festzulegen, wie ein paar Festinformationen von Moodle gezeigt werden sollen. Zum Beispiel, ich darf die Sprache erzwingen. Das heißt, ich darf festlegen, ob meine Studenten das Layout in eine besondere Sprache sehen sollen. Das ist manchmal für Fremdsprachenkursen ganz schön interessant. Außerdem kann ich Moodle sagen, wie viele Ankündigungen von dem Standardforum hervorgehoben werden sollen in dem Block Ankündigungen. Ich kann festlegen, ob die Bewertungen der einzelnen Aktivitäten für die Studenten in einem bestimmten Block angezeigt werden sollen und ich kann auch bestimmen, ob Aktivitätsberichte angezeigt werden sollen. In Dateien und Uploads lege ich fest, wie maximal groß die Dateien, die die Studenten uploaden, also hochladen sein dürfen. Aktiviere ich die Abschlussverfolgung, bedeutet das, dass im Kurs alle Aktivitäten gecheckt, also markiert werden, sobald die Teilnehmer sie erledigen. Darüber wird es auch ein Snippet geben. Es geht darum, dass die Teilnehmer als auch der Dozent in der Lage ist zu sehen, was jeder schon erledigt hat und was noch zu tun bleibt. Entscheide ich mich im Kurs für eine Gruppenaufteilung, kann ich mal festlegen, ob diese Gruppenaufteilung für den gesamten Kurs als getrennte oder sichtbare Gruppen stattfindet. Das heißt, die Gruppen können gegenseitig sehen, aber nicht teilnehmen an den Aktivitäten der anderen Gruppen. Und ich kann auch festlegen, ob ein Gruppenmodus zu erzwingen ist. Das heißt, bei jeder Aktivität, die ich einstelle, brauche ich nicht extra einzustellen, dass das ein Gruppenmodus nötig ist. Das übernimmt Moodle für mich. Jetzt kommen wir auf ein bisschen Schnickschnack. Wir können die Rollen umbenennen. Und zwar, wenn es uns nicht genau passte, dass ein Dozenten Trainer ist und so weiter, können wir solche Begriffe eben ändern. Das machen wir hier und das gilt nur für diesen, unseren Kurs. Und zuletzt haben wir die Texte. Das ist auch ein bisschen Schnickschnack, aber haben wir eine Lernplattform, wo sehr viele Kursen drin sind. Dann kann ich mal Texte, also Stichwörter hinzufügen, damit mein Kurs schneller gefunden werden kann. Ich speichere. Und so ist mein Kurs. Auf Italienische und mit dem Blücken eingestellt, wie ich mir gewünscht habe.